Unsere Experten beantworten gerne ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Der Viber Messenger kann jetzt äh, e eure eigenen Stickerpacks erstellen. Jetzt können wir jedes Foto, Meme und jede Phrase in Copyright-Aufkleberakten verwenden und sie an den Chart an jede andere Benutzer senden, da eure Gefühle ohne Worte ausdrückt. Derzeit ist die Möglichkeit, Aufkleber zu erstellen, nur in Viber unter Android verfügbar. Wenn Sie diesen Messenger auf Ihrem PC und iPhone verwenden, können Sie Autoren-Sticks im Chat empfangen, an andere Benutzer senden und aus dem Sticker-Store herunterladen. Später im Video werden wir uns genauer ansehen, wie Sie Ihr eigenes Sticker-Pack erstellen. Also fangen wir an. Um Ihr eigenes benutzerfreundlicher Stickerpack zu erstellen, öffnen Sie Viber More Sticker Store das Symbol zum Erstellen eines Stickerpacks äh, soeben rechts neben dem Zahnrad. Überlegen Sie sich einen passenden Namen für den Stickerpack, damit es leicht zu finden ist. Geben Sie dann eine Beschreibung ein, um zu verdeutlichen, warum es geht. Die Beschreibung ist besonders wichtig für offene Stickerpacks. Der erste von ihnen, erstellte Aufkleber, wird zum Symbol des Stickerpacks im Menü. Außerdem sollte sie auch entscheiden, ob es geschlossen oder geöffnet sein soll, für alle verfügbar. Nun wollen wir sehen, wie äh, man einen Sticker erstellt. Hier drücken wir die Plus-Taste und sehen drei Optionen, um ein Foto aus der Galerie aufzunehmen. Mit der Kamera zu erstellen oder einfach nur ein Doodle. Beginnen wir mit der richtigen Reihenfolge. Wählen Sie Galerie, suchen Sie das gewünschte Foto und klicken Sie hier drauf. Dann können Sie es bearbeiten und verschiedene Elemente hinzufügen. Zauberstab, entfernt im Hintergrund. Verwenden Sie Ihre Finger, um das Foto zu drehen oder zu vergrößern. Mit der Textschaltfläche können Sie eine beliebige Phrase hinzufügen. Stickers ermöglicht das Hinzufügen eines beliebten Aufklebers auf der Webersammlung und Doodle fügt jedes Wort oder jede Zeichnung hinzu, die von Hand gemacht werden. Sobald Ihr Aufkleber fertig ist, klicken Sie auf Speichern. Die maximale Anzahl von Aufklebern in einem Aufkleberpaket beträgt 24. Sie können auch insgesamt nicht mehr als 20 benutzerdefinierte Aufkleberpakete erstellen. Sie können den Aufkleber bearbeiten oder löschen. dies kann jedoch erfolgen. Nur bis Veröffentlichung. Nach der Veröffentlichung ist keine Bearbeitung mehr möglich. Um einen Aufkleber zu entfernen, klicken Sie auf das Kreuz daneben auf der Seite des Aufkleberpakets. Um es zu ändern, klicken Sie einfach drauf. Sobald die Erstellung der Sticker abgeschlossen haben, müssen Sie sie nur noch veröffentlichen. Klicken Sie dazu unter auf dem Bildschirm auf Stickerpack erstellen. Bitte beachten Sie, dass Sie das soeben erstellte Stickerpack nicht mehr ändern können sobald Sie es äh, veröffentlicht haben. Überprüfen Sie also zunächst, ob hier alles in Ordnung ist und veröffentlichen Sie es anschließend sicher. Nach der Veröffentlichung wird Ihr Stickerpack im Sticker-Menü angezeigt. Um einen dieser Aufkleber zu senden, öffnen Sie das Menü und suchen Sie es in, der, in dieser Liste. Öffnen Sie es und klicken Sie auf äh, dasjenige, das Sie senden möchten. Das ist alles. Jetzt kann jeder Wallpaper-Benutzer eure Sticker empfangen und andere Benutzer erwähnen. Um Sticker von einem Computer zu senden, müssen Sie sie zuerst in das Programm hochladen. Dazu müssen Sie auf das nächste Symbol klicken und das Stickerfeld öffnen. Drücken Sie dann den Aufwärtspfeil, um alle Ihre Stickerpakete anzuzeigen. Um die von Ihnen erstellten Stickerpakete zu Viber für Ihren Computer hinzufügen, müssen Sie die Synchronisiert-Taste drücken. Nach der Synchronisation können Sie sie verwenden. Wie Sie sehen können, können Sie ein offenes und geschlossenes Stickerpack erstellen. Sie können den Zugriff anderer Benutzer des Messengers auf das Stickerpack Ihres Autos öffnen oder anschließen, wenn Sie ein Pack erstellen. Nach seiner Veröffentlichung ist es nicht mehr möglich, den Status zu ändern. Wenn Sie ein geschlossenes Stickerpack erstellen, können Sie Aufkleber von diesem an jeder Chat senden. Aber niemand außer Ihnen kann den gesamten Inhalt senden. Jeder, der einen Aufkleber aus einer geschlossenen Packung erhält, kann ihn an einen anderen Chart weiterleiten. Geöffnetes Sticker-Pack erhält einen eindeutigen Link. Zum Herunterladen benötigt ein anderer Benutzer einen Link dazu, um den Link zum Packen mit Freunden und Familie zu teilen. Sie müssen entweder einen Aufkleber aus diesem Paket an den Chart senden. Wenn Sie darauf klicken, können Sie andere Chart-Teilnehmer Ihr gesamtes Stickerpack herunterladen. Oder senden Sie einen direkten Link zum Stickerpack an einen bestimmten Benutzer. Wie lädt man ein Stickerpack des Autos auf Ihr Telefon herunter? Erstens muss es offen sein. Und zweitens sollten Sie entweder einen Sticker aus der Packung oder einen Link dazu erhalten. Wenn Sie auf einen Sticker klicken, werden sie automatisch zu der Seite weitergeleitet, auf der Sie ihn herunterladen können. Jeder offene Stickpack hat einen eindeutigen Link. Damit andere Benutzer es herunterladen können, teilen Sie ihnen den Link zum Paket mit. Die Sticker-Packs des Autos in Viber sind völlig kostenlos. Sie können sie frei erstellen, herunterladen und verwenden. Der erstellte Stickerpack kann leicht entfernt werden. Gleichzeitig äh, bleiben alle heruntergeladenen Pakete in Benutzersammlungen. Um ein Stickerpack zu entfernen, öffnen Sie das äh, Sticker-Menü und klicken Sie hier auf das Zahnrad oder öffnen Sie Einstellungen Sticker store zahnrad Bevor Sie dies tun, äh, denken Sie daran, dass äh, das Löschen aus Viber irreversibel ist. Niemand sonst kann es herunterladen. Die heruntergeladenen Dateien verbleiben jedoch in Sammlungen des Benutzers. Das Entfernen des Stickerpacks kann bis zu zwei Stunden dauern. Wenn Sie zu einem neuen Smartphone wechseln und sich Sorgen machen, ob Ihr Copyright stickerpack verschwinden, müssen Sie sich darüber keine Sorgen machen. Sie können sie auf Ihr neues Gerät herunterladen. Klicken Sie dazu hier auf mehr, öffnen Sie den Sticker Store und dann auf Einstellungen. Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand und klicken Sie hier auf Meinen Sticker wiederherstellen. Anschließend werden Ihre Stickerpacks auf Ihr neues Gerät heruntergeladen. Wenn der Stickerpack geöffnet ist, können Sie es über einen direkten Link aus dem Sticker Store herunterladen. Wenn Sie sich für einen Wechsel zu einem neuen Telefon entschieden, haben Sie ein gutes Video zum Übertragen von Daten von einem alten Gerät auf ein neues. Der Link befindet sich in der Beschreibung unter diesem Video. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Daumen hoch und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.